Vielleicht hast du vor kurzem unser ähm, Überhosen-Video gesehen, in dem ich die unterschiedlichen Materialien Pull, Wolle und Fleece vorstelle. Mir ist dann beim Schneiden nachträglich aufgefallen, dass es unheimlich viele Informationen zu dem Thema Pull-Überhosen gibt und das war mir dann doch zu viel, das alles in einem Video unterzubringen. Darum habe ich dir die Informationen zu, dem, äh, zu den Pull-Überhosen jetzt hier in diesem Video nochmal zusammengestellt. Und In dem anderen Video ist das nur verkürzt. Also, das ist jetzt ein reines Pull-Überhosen-Video. Ich fange mal mit den ganz pflegeleichten Überhosen an. Das sind die aus dem Pullstoff. Ein Pullstoff ähm, ist in den allermeisten Fällen ein Polyester, der mit Polyurethan beschichtet ist. Und da kommt auch diese Abkürzung Pull her. Das bedeutet nämlich nur, Polyurethan laminated, also Polyurethan laminiert. Daher leitet sich diese Abkürzung pull ab. Ähm, in den meisten Fällen ist das wie gesagt ein Polyester. Es kann auch mal in einigen wenigen Fällen sein, dass du außen einen Baumwollstoff hast, der dann innen drin mit dieser Membran beschichtet ist. Diese Membran ist mikroporös. Das heißt, ähm, es können keine groben, großen Wassertropfen nach außen austreten, sodass du also hier wirklich jetzt ähm, den die Außenumgebung vor der Nässe, vor dem Urin geschützt hast. Es kann aber so im Laufe der Zeit Feuchtigkeit verdunsten. Das ist also auch etwas atmungsaktiv, so ein Pulsstoff. Das ist ja auch ziemlich wichtig, denn du möchtest ja nicht ein abgeschlossenes, äh, warmes Klima jetzt am Popol eines Kindes da haben. Der Pullstoff ist ziemlich pflegeleicht. Du kannst Pullüberhosen mehrmals verwenden. Du musst sie nicht jedes Mal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 dass innen drin die Beschichtung jetzt nicht durch ähm, irgendwelche spitzen Gegenstände oder durch Klettverschlüsse auch beschädigt wird. Worauf du auch achten solltest, das ist, dass pull Hosen am besten separat gelagert werden. Das heißt, wenn du sie ähm, jetzt in die Wäsche geben möchtest, dass du die nicht in den gleichen Windeleimer gibst oder Wedgeback gibst, in dem auch die nassen Stoffwindeln liegen, sondern dass du sie möglichst separat noch lagerst.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 Das Problem ist allerdings, dass die Trommeln oft sehr, sehr heiß werden, oft viel heißer als ähm, die Temperatur so in der Mitte ist. Und wenn jetzt deine Überhose genau an dieser heißen Metalltrommel liegt, dann kann es doch schon mal sein, dass die Innenschicht auf der, äh, also diese Polyurethan-Beschichtung, dass die auf die Dauer dann einfach darunter leidet, ähm, runzelig wird, dass kleine Risse entstehen. Das ist auch der Grund, warum du im Hochsommer, wenn so wahnsinnig heiße Temperaturen sind, über 30 Grad, dass du sie nicht in der prallen Sonne trocknen solltest. Und noch ein Hinweis, wenn du Vollwaschmittel verwendest, dann solltest du nicht noch zusätzlich Sauerstoffbleiche regelmäßig verwenden, denn die Sauerstoffbleiche, die hält die Farben auf, das ist das eine, das mag dir ja noch egal sein. Das andere Problem ist, dass sie aber schon auch diese Pulsschicht dann auf die Dauer angreifen kann.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 In diesem Fall ist das jetzt eine Klett-Überhose von Imse-Wimse und zwar in der Größe Newborn, also für die Neugeborenen, die du wirklich schon so ab 2, 2,5 Kilo verwenden kannst. Und wie du siehst, gibt es hier eine Aussparung für den Bauchnabel. Die Imse-Wimse-Überhosen haben sogenannte doppelte Beinbündchen. Hier ist also am Beinausschnitt noch einmal ein extra Streifen Pullstoff eingenäht. Der Vorteil von den doppelten Beinbündchen, der ist eben, dass sich der Stoff, der Windel, die da drunter liegt, dass sich der dann sehr schön da noch verteilen kann. Und das ist vor allem sehr gut bei Kindern, die sehr schmale Oberschenkel haben. Also gerade schlanke, zierliche Kinder kommen sehr gut mit den doppelten Beinbündchen zurecht. Dann gibt es natürlich noch die ganz glatten Gummis, die sind dann eher so für die moppeligeren Kinder.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 Worauf musst du jetzt bei einer Überhose achten, wenn du sie anlegst? Es ist egal, ob das eine Pull-Überhose vlies oder Wolle ist. Auf jeden Fall musst du darauf achten, dass hier kein Stoff heraussieht. Du siehst, hier hinten ist jetzt noch der Stoff von der Windel. Das heißt, den muss ich jetzt wirklich runterschieben, so dass das Gummibündchen jetzt hier am Rücken liegt und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 dass die jetzt auch nicht hier irgendwie so eingerollt sind, sondern dass sie schön anliegen. Der Vorteil der Pullüberhosen ist, dass sie sehr pflegeleicht sind. Also sie lassen sich sehr schnell waschen und trocknen sehr schnell. Das heißt, du hast sie auch mal im Handwaschbecken ausgewaschen und dann sind sie ruckzuck wieder einsatzfähig. Es gibt ziemlich viele bunte Muster und es gibt sehr viele unterschiedliche Formen und Farben. So, das hast du jetzt also wieder geschafft. Du hast wieder was Neues gelernt über die Pulverhosen, über die unterschiedlichen Arten, worauf du achten solltest bei der Pflege, auch beim Lagern, beim Trocknen, äh, was sind doppelte Beinbündchen. Ich hoffe, das hilft dir jetzt weiter bei deiner Entscheidung, welche Überhose für euch ähm, die richtige ist. Vielen herzlichen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast zuzuschauen. Und äh, ich hoffe, dass du auch demnächst wieder zuschaust. Es gibt dann nämlich noch ein extra Video nur über die Fließufahrtose. Also bis dahin mach's gute. Tschüss.